Hallo und herzlich Willkommen bei unserem Bankraub, wir sind Jan und Tim von mein Server und wir müssen uns erstmal fürs Rauschen entschuldigen, weil das nervt. Wir wollen euch heute mal den Bankraub zeigen, auf Todeswunsch. Ich bin The watching you und das ist... Jan als MeinConvert PSDR. Richtig. Ja, wir haben jetzt erstmal die Vorschau drin, weil wir uns nichts besseres überlegt haben. Und wichtig zu wissen ist, Ihr braucht bestimmte Fähigkeiten und ihr solltet auch ganz besonders auf ein paar Sachen achten, werden wir aber gleich noch zeigen. Genau, und wir haben das Video nachsynchronisiert, wir saßen aber während der Aufnahme nebeneinander und haben uns auch abgesprochen. Also nicht wundern, das haben wir jetzt nicht mit rein, äh, reingeschnitten, damit wir das jetzt besser erklären können. Na richtig. Äh, ja, jetzt warten wir nochmal ganz kurz, Muss vorbei sein. Als erstes werden wir erstmal die Fähigkeiten vom Jan bestaunen. Äh, ja, tun wir, genau. Und jetzt kommt's. drei... 1 Ja Fähigkeiten von Jan ähm, genau das ist erstmal ich habe eine Kreissäge freigeschaltet. Das ist wichtig später für die Schließfächer. Das war es auch im, äh, erstmal schon mal von meinen Fähigkeiten. Jetzt, Jetzt kommen, kommen die Fähigkeiten meine. von Tim genau. Ähm, wichtig ist Pager beantworten ganz wichtig. Ihr müsst mindestens vier Pager beantworten können. Das kann ich auch ähm, wahlweise auch noch einen fesseln können, das auch praktisch. Äh, sechs Leute fesseln können, ist auch praktisch, weil es sind halt ziemlich viele Zivilisten in der Bank. Äh, das ist nicht wichtig. ein töten könnte man auch noch haben. So, ja, so. Sollte man haben. Waffenauswahl von Jan. Genau, ich nehme die Kreisdecke mit, um die Schließfläche aufsägen zu können. Dann nehme ich Munition für die Kreisdecke mit. Das ist halt ziemlich wichtig. Äh, meine Waffenauswahl... Und auf die Schulfinder abgesicht. Das ist wichtig. Erdenkungsrisiko, ganz wichtig. Müsst darauf achten, wenn das zu hoch ist, es ist es mies. Also, wenn er 75 steht, ist das schlecht, wenn da 3 steht, ist das sehr gut. kurz um und eine 5 ja. ja, Anzug ist auch wichtig, ist Pflicht. Ich nehme äh, Stersinner mit. Ja. Und äh, nochmal dazu zu sagen, ich nehme, da habe ich jetzt nicht gezeigt, ich nehme eine Signature 40 Pistole mit. Ja, genau. Ja, Lose, lose geht's. Ähm, das ist Jan jetzt. No, ich, ich spazier hinten durch die Bank durch. Also, die, die sieht man jetzt leider nicht. Haben wir aber gleich so eingerichtet. Da sieht man mich. Ähm, wir haben uns jetzt abgesprochen. Jan weiß eigentlich nicht, dass da jetzt gleich einer kommt. No, jetzt hat das ich habe es nur gesagt. Ich wundere. So gut. Jetzt, äh, Wachmann, den habe ich ja. nicht gesehen. Das vorher. ist ein Manager, also äh, Ja, genau. Manager, Entschuldigung. Ich habe mir gerade überlegt, soll ich den machen, aber dann habe ich gesehen, dann macht er ja schon. Ja, du hast daneben geschossen. Ich weiß. <lacht> so. Das ist das mit den Leichenaltüten, ist wichtig. Genau. Schlüsselkarte mitnehmen. Oh, Für den Sicherheitsraum später, um die Kameras auszuschalten, weil Richtig. die kann man hier im Deathwish nicht äh, zerstören. Das sind so Titan-Kameras. Kameras hm. sind Titangehäuse. Bulletproof, äh, Sawproof, Shockproof, Grenadeproof. Ja, genau. Jetzt, ähm, ihr solltet vorher auch mal ein bisschen die Karte erkunden ob die Türen hier auf sind, ob da hinten eine Kamera drüber hängt. Genau, das hat Tim jetzt vorher gemacht, das äh, müsstet ihr gleich nochmal, seht ihr das? Nee, Nein, das, das sehen wir, sehen ja, wir leider nicht. Genau. Aber also erkunden, ob da eine Kamera oben hängt. Habe ich jetzt nochmal kurz gemacht. Ja. So, jetzt kommt Jan. Und steckt die Schlüsselkarte in den Sicherheitsraum rein und erschießt den Wachmann. Normalerweise würden wir das so machen, dass wir die Kameras nehmen. Ja, nichts von genau. mir. Jetzt stehe ich da drin und habe den Wachmann gerade erschossen. Jetzt äh, kommt da noch ein Wachmann hin und äh, Ja ich erstmal ein ab nein wicht also normalerweise würden wir die Kameras zerstören und damit einen Wachmann anlocken der die dann kontrolliert aber geht hier leider nicht deswegen machen wir die Kameras direkt aus dann haben wir die nicht am Hals peter beantworten hm. da ist noch ein Typ aber den konnte ich leider nicht früh genug markieren ja, Leiche einfügen Jan guckt jetzt noch ein bisschen in den Kameras rum. Das, das, wird ist das wird gleich auch noch kurz gezeigt, die Zeitwaffe. Ja, genau. Äh, nächste Leiche. Das haben sie uns leider wieder unterm Arsch weggepatcht. Vorher konnte man unendlich viele Leichen eintöten. Jetzt kann man nur noch maximal, wenn man zu zweit ist, vier Leichen eintöten. Das nervt ein bisschen. Also äh, du hast nur noch zwei Leichentaschen dabei. Richtig. Das ist schade. Aber kann man mitnehmen. Noch. Kamera ist mal von meiner Seite aus. Das ist übrigens auch neu, da sind Oberlichter drin, gab es vorher auch noch nicht. Die gibt es jetzt aber auch nur im Death Wish, also äh, Wish, also die sind äh, in den anderen drei Spielmodi, also in den anderen drei Schwierigkeiten ist gerade nicht. Er ist einfach nur auf Dach. Normal, so wie immer. Äh, jetzt ist es ein bisschen mies von mir gelaufen, aber mhm. wir haben es trotzdem noch gerettet. Das war nicht geplant. Aber doch schon irgendwie ein bisschen. Ich hab mir gedacht, guckst du den Tresor an. ich Hab aber die scheiß Zivilisten vergessen. Hm. So, er fesselt die beiden währenddessen. Ähm, er man hat den Bachmann erschossen, jetzt äh, hinter ihm äh, beantworte ich gerade den Page, das sieht man jetzt. Ja, ja. währenddessen, Jan. Das ja, ist ich war noch in den Kameras kurz. Vorgespult. Ja, ein bisschen. Das ist jetzt die ganze Zeit, wo äh, Tim die beiden Leichen weggeschleppt hat und solche Klamotten, da habe ich die ganze Zeit in den Kameras geguckt, wo, äh, wo bleibt der letzte Wachmann. Der war da halt die ganze Zeit, jetzt bewegt er sich gleich. Langsam. Müsste er zumindest. Jetzt bewegt er sich. Genau. Mhm. Gleich kann man mich auch im Hintergrund sehen, wenn Jan da nicht weggezippt hat. Nee, hab ich nicht. Doch, du hast ja dann gleich. Ja gut, aber. Ähm, sieht man wahrscheinlich nicht. Jetzt hat Tim gerade gerufen, ruft Tim gleich, äh So, jetzt gucke ich gleich, gucke ich mir das Dings an, sieht man jetzt leider nicht. Jetzt haben mich die Zivilisten entdeckt. Genau. Jetzt ruft er da, dass ich kommen soll. Jetzt komme ich. Genau. So. Äh, schießt den Wachmann. Ich renne hin, mach den Pager. Wer dessen fest er die Zivilist, das hat er ja gerade schon gesehen. Ja, genau. Da sieht man es nochmal. So. Äh ja, jetzt ist das auch noch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Manchmal sehen die Zivilisten das im Kassiererhäuschen, manchmal sehen sie es nicht. In diesem Fall haben sie es gesehen. Ja, da war Jan schneller als ich. Die Zivilisten haben wir erschossen, weil es sicherer ist. Erstmal haben wir nicht genug Kabelbinder für alle. Und des Weiteren, wir hatten das auch schon gehabt, haben wir das mit drei gespielt. Und da haben wir, hätten wir genug Kabelbinder gehabt, aber die drücken manchmal nehmen sie einfach die hände hoch oder legen sich hin oder die drücken noch so ganz unauffällig auf den knopf und der alarm ist los deswegen lieber erschießen dann hat man jetzt in dem fall 24.000 abzug aber die holt man auch am ende wieder raus und sie löst aber nicht nur kabelbinder haben hatte die beiden jetzt erschossen also vielleicht kommt der nächste irgendwo da hinten am ende. ach ja es kann auch sein dass da wo ich jetzt gerade reingucke ein typ auf dem auf der Bank liegt und am Pennen ist. Sollte man frühzeitig entdecken, weil der kann einem auch zwischendurch mal anstrengen. Okay, genau, jetzt sieht man nochmal wie ich den Patriot zu Ende bleibt. Er fesselt die beiden Zivilisten da vorne und jetzt und kommt wird, wird gesehen. Jetzt kommt das Fragezeichen, ja, dann kommt das Ausrufezeichen. Ich sprinte rüber und er schießt die beiden in Kassenhäuschen. Ja, hat man ja Nur gesehen. So. Jan war ein bisschen schneller als ich. Einfach gefesselt die Zivilisten später. Wir haben jetzt einfach nur er die ganzen Zivilisten gefesselt und äh, ja, erklärt eigentlich hat man ja gerade gesehen so jetzt gehe ich die Zivilisten jagen und Jan holt den Thermalko nee noch nicht nee, und erstmal einfach. das Zeug aus genau das ist äh, sind die zwei Punkte wo man Zeug herkriegen kann aus Managerbüro äh, da liegen noch drei Geldbündel und Ma äh manchmal manchmal ja. liegt auch nur eins ja aber auf jeden Fall da liegt Geld und hier liegt auch immer Geld ähm, noch mal zum Managerbüro zurück ist er ja jetzt Gerade nur Langeweile. Ähm, Nochmal zum Managerbüro zurück. Es kann sein, dass der Manager nicht die Karte bei hat. Das heißt, die liegt im Büro auf dem Tisch. Das ist ein etwas komplizierter Sachverhalt. Da muss man erst auskundschaften, ob die Zivilisten da sind und ob die Kameras auf die Zivilisten gedreht sind. Ja. Wenn da jetzt Zivilisten und Kameras sind, dann kommt man nicht an die Karte dran. Das heißt, es wird sehr schwer, das unentdeckt zu machen. So, jetzt komme ich wieder. Dumm um, die Dumm um, die um. das ist jetzt äh, Zeitraffer, weil das ist jetzt ein bisschen langweilig. Da sind jetzt Bretter. Genau, ähm, er wird gleich die Geldautomaten, die ihr jetzt da seht, äh, mit Störsender aufmachen. Die kann man auch äh, mit einer Flex, also ja, mit einer Kreissäge, aufmachen, die ich jetzt dabei habe, aufmachen. Allerdings, da er zwei Störsender dabei hat, kann er die auch so aufmachen. Ähm, Könnte ja, man ab Level 1. Wenn man äh, stell seine freigeschaltet hat, kann man das, glaube ich, machen. Ja. Zumindest war es damals noch ne? so. so ja. Damals in Anführungsstrichen, weil so lange gibt es das dann nicht. So. Na, ein später. Ich mal angebracht. So, jetzt backe ich noch mal kurz in Jan rein. So, wir überspringen jetzt die Bohrzeit, weil das jetzt nur 100 Sekunden, die jetzt, irgendwie, die jetzt einfach da stehen. Oder ein paar Sekunden, ich weiß jetzt nichts, so. oder so. was. Tresor ist offen. Ähm. Ich säge eben die Gittertür auf, das sieht man jetzt einfach. Kurz, genau. So dann könnte man auch bohren oder springen. Aber, ja. Ich Säge nicht schneller. Ja, genau. Leiser. Leiser, nein. Ja, nein. Gut. ja stimmt. Äh, sobald ihr übrigens eine die Säge betätigt ähm. und ihr noch irgendwo ein Ausrufezeichen habt, dann wisst ihr, äh, hm, da ist einer übergeblieben. Mhm. Aber wenn ihr einen... Äh, wenn ihr einen Wachmann fesselt, er kniet sich dann hin, er gibt sich, fesselt sich selber und dann das Ausrufezeichen entsteht, wenn ihr seht, das ist normal, das ist einfach nur ein Bug. Ja, solange, solange der Wachmann gefesselt ist, könnt ihr den ignorieren, der macht dann gar nichts. Richtig. Er kriegt einfach ein Ausrufezeichen und hat Spaß daran. Also, ich flex gerade dem Zeitraffer die Schließfläche auf. Ach dumm, ja, dumm. Ähm, es war früher mal möglich, die mit locker mit zwei Munitionstaschen aufzusägen. Jan äh, braucht mittlerweile fünf. Nein. <lacht> <gefühlt>. <lacht> nein, nein, ich brauche zwei. Äh, die haben zwei das gute. Äh, gepatcht, dass man mehr äh, Sägeblätter braucht. Also, äh, Jan hat jetzt. hast du Titanblätter drauf? Mhm. Ja, ich habe Carbonblätter drauf, aber ich habe kein zusätzliches Sägeblatt drin. Also, ja gut. So, okay. jetzt muss ich am Ende noch mal zwei knacken. Weil ich nicht mehr genug Munition Dummdi-dumdi-dum, -dum -dum. Das ist jetzt eigentlich schon der Langeweile Teil. Der Knackpunkt ist eigentlich das Reinstürmen und die Zivilisten das war der Hauptplatz. Ja, und äh, sich natürlich jetzt. nicht von der Kamera beschnitten. Jetzt ist nur noch mal kurz leer räumen. Ja genau. jetzt... Gym, jetzt mit die Tasche tisch. noch. Die Tasche. Da komme komm ich mit der Tasche. Zwischendurch vergisst ja noch mal was, da muss man noch mal nachgucken. Das sieht man vielleicht gleich noch mal. Nicht zwischendurch hüpfen. Ja, sieht man nicht. Doch, doch, da. Einmal kurz, hat Jan noch was vergessen. Und dann... Tresor ähm, haben wir jetzt noch nicht aufgebaut, weil normalerweise ist das immer so gewesen, wenn man den aufgebaut hat, ging der Alarm nicht los. Aber da die das mit dem letzten Update uns auch schon wieder was unter die Füße weggepatcht haben, haben wir das jetzt einfach mal risikohalber nicht gemacht. Und richtig. wir hatten früher mal die Vermutung, dass wenn ein Tresor -Manager, Manager Büro steht, dass dann Fehler eingebaut werden. Also das heißt, es ist keine Leiche vorhanden und es wird eine Leiche gesehen oder solche Sachen haben ähm, wir früher alles. Mal. Das hatten wir. Das hatten wir schon öfters, ja, das stimmt. Also wir hatten das so, wenn ein Manager, also ein Tre Tresor, ein Managerbüro steht, dann ist zu 80% der Job schiefgegangen, circa. Hm. Kann ich jetzt nicht genau sagen, weil ich es nicht, nicht gezählt habe, aber so circa zu 80% ist es gelaufen, weil auf einmal eine Leiche da war, obwohl eigentlich alle Leichen eingetütet waren und wir drauf saßen. Jans Sprung in den Wagen. Dumm, die Dumm, die Dumm, Zeitlupe. Hm. Ähm. Einnahmen ja da ist nochmal mal die Errungenschaft für die Schwierigkeit und jetzt kommt eigentlich ach Ende. ja es gibt Fälle da kann man das äh, den Job nicht stealth machen das sind so Fälle wie äh, wenn ähm, zum Beispiel die, äh, der Sicherheitsraum äh, vorne ist also wenn ja. der Sicherheitsraum an einer anderen Stelle ist richtig und, und dann zwei Stellen also wenn er jeweils an einer anderen Stelle ist und da eine Kamera drauf gerichtet ist beziehungsweise in den Flur gerichtet ist wo der ist kann man da nicht reinschlüpfen mit der Sicherheitskarte den aufmachen weil die Kamera ein Sofort, sofort festgenagelt hat, ja. geht nicht. Dann äh, kann man den Job im Grunde vergessen. Stealth. Stealth. Ja, richtig. Äh, und wenn man zum Beispiel nicht an die Karte dran kommt, weil da ein Zivilist drauf vorsitzt und die Kameras auf die Zivilisten gerichtet sind. Wenn die Kamera woanders hingerichtet ist, geht das. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. und ja